Hallo, mein Name ist Markus Ortband von PC vor Ort. In diesem Video möchte ich Ihnen von unserem PC vor Ort Linux das Service Tool zeigen. Um das Service Tool zu starten, klicken Sie bitte auf Menü und geben in das Suchfeld PC vor Ort ein. Wenn Sie es eingeben, dann erscheint hier oben rechts das PC vor Tool. Das klicken wir an und dann läuft es auch schon. Das Tool stellt verschiedene Funktionen bereit, zum Beispiel Systemupdates installieren, das macht das System automatisch, aber hier kann man es auch nochmal von Hand anstoßen. Fernwartung starten, dass wir uns auf Ihren Rechner draufschalten können und Sie unterstützen können. Tastenkombinationen erstellen, in meinem Fall zum Beispiel Alt und C, dann startet er den Dateibrowser auto bearbeiten, um automatisch beim Start Netzlaufwerke zu verbinden. Mausfrequenz einstellen, das ist eine Geschichte für Spieler. die brauchen eine höhere Mausfrequenz. Einstellungen zurücksetzen, falls ich meine Einstellungen von dem Desktop äh, verstellt habe und sie sich wieder hinbekomme, da kann ich dieses auswählen und dann werden die Einstellungen wieder auf den Stand zurückgesetzt, den sie von uns als Einrichtung bekommen haben. Und das Letzte ist das System Pakete zurücksetzen. Das System guckt automatisch alle paar Stunden nach, welche Pakete sind installiert und merkt sich das. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke und das administrator eingebe, dann zeigt er mir an, wann es Änderungen im System gab. Und ich kann dann entsprechend durch wiederum Doppelklicken auf ein entsprechendes Backup diesen Stand von dem äh, Zeitpunkt wiederherstellen. Und das Unterste ist das Benden von dem Service-Tool. Das war's schon.